Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es was anderes, als ob es jeden Tag ein Video macht. Heute sagen wir endlich Sommerferien in. Keine ich, ich habe die Sprache nicht abgeteilt, sorry. Ähm, auf jeden Fall gibt es heute ein anderes Video, denn wir sagen endlich Sommerferien in irgendwie 23 oder 22 oder ungefähr so Sprachen, damit wir es auch 10 Minuten bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen sofort mit Deutsch an. Endlich Sommerferien. Ja, genau. Ähm, dann haben wir hier Englisch. Und zwar, Finally Summer Vacation. Dann haben wir natürlich, das Alter ist Italienisch. Finalmente le die estive. So, falls ich falsch ausspreche, ich... Ich bin kein Italiener. Ja, und auch kein... Ja. Dann geht's das Ganze auf Russisch. Na, kann jetzt legen hier kein Jo, dann machen wir weiter mit. Fran. Es fängt mit F an und endet mit Französisch. Er hat es in den Kommentaren. Danke. Ein for Waconsus de Yette. Ein voller Waconsus de Ja. Ein voller Waconsus de ungefähr so irgendwie so keine ahnung dann fängt mit a an und endet mit arabisch äh, akiron aus laut als danke dann haben wir natürlich polnisch Vretje, jetzt mal applaus für diesen akzent für diesen Mucha fabuloso ähm, ja gut hier Jetzt von dann fängt mit Chinesisch an und endet mit Sch... Was ist es? Gut, auf Deutsch endlich Sommerferien. Und auf Chinesisch songiociale oder irgendwie so. Songiociala. Songiociala. Ja moin. Auf Latein. Denique al State der vacation. Ich bin nicht der beste in Sprachen. Ich will jetzt nicht Sprachen denn Bubble einblenden, aber. Nein, ich mach's nicht, Digga. Mach's nicht immer. Dann haben wir Zulu oder Zulu oder wie auch immer. Es wird irgendwo in Afrika unten da ja, als ob da unten so ist unten in Afrika gesprochen. Ähm, ja, Zulu. ich lo bin geübter afrikanischer Meister, Digga. Dann haben wir Spanisch. Finalmente vacaciones de verano. Ja, moin. Sorry, falls ich zu oft ja moin sage, aber ich bin halt Montana 2.0. Ja. Dann haben wir Türkisch. Sonunda jetzt Sonunda Sonunda Ja, moin, Digga. Ja. Dann haben wir die tausch. Bagaliau Vasados Atostogos. Abonniert mich. Dann haben wir Dänisch. Endlich Sommerferie. Endlich Sommerferie. Endlich Sommerferie. So, dann haben wir Madagasisch. Also das wird irgendwo in Madagaskar gesprochen. Madagaskar, falls ich es nicht weiß, da leben die Pinguin aus Madagaskar, Digga. Ähm, ja, ich kann Pinguin da überleben, aber das ist irgendwo ganz unten. Ja, gut. Auf Waller Gasse heißt das mein persönlicher Favorit, Digga. Farani Fia Lanza Satra, Fia Satra. Das, by the way, ist alles aus Gügel übersetzt weil das ich bin nicht so gut in Sprachen lernen und ausschlümmelst lernen, deshalb einfach gut umgenommen. Ja, moin, haben wir hier wieder Zulu? Habe ich mich so schlecht vorbereitet? Hä? Hä? Wir hatten doch noch kein Zulu. Doch, ja, Zulu auf jeden Fall. Er guckt sie nennen, ich robole Holide. Gute Dann Spanisch hatten wir auch schon. Dann Türkisch hatten wir auch schon. Die Tausch hatten wir auch schon. Und Dänisch auch schon. Malagasisch auch schon. Kroatisch hatten wir noch nicht. Also nehmen wir Napokon Let Me Odmore. By, ich... ja, By the way, die Stimme ist hier ähm, bei Google gesetzt einfach so. Napokon Let Me odmor. Dann haben wir Hawaii-Sticker. Keine Ahnung, ob es diese Sprache gibt. Bei Google gibt es Bei Google gibt es halt alles. Ja, gut. Also auf jeden Fall. ma ka cho Oke Kawella. ke cauwella ma ka oke penne o ma Dann haben wir Kanada. Jeder denkt jetzt so, vielleicht der so ein bisschen eine Ahnung von Geografie hat, der denkt vielleicht ich denke auch, Kanada ist das Land, nicht die Sprache, Dunkel. Ja, ist es so, aber es gibt auch eine Sprache, kan kan Kanada, die wird dann mit zwei N geschrieben. Und die sprechen irgendwie so aus der urzeit irgendwelche. Menschen halt und zwar antima reihe oder so irgendwie. Sorry reihe Ich höre das mir die ganze Zeit hier an so bei Google Links. Ja, moin. Schottisch ist gälisch Das wird in Schottland ist das so wie ein kleiner dialektiker und das kann ich nicht aussprechen, dafür werden wir zwei Minuten brauchen, damit wir auf diese Minuten kommen. Und zwar, Mut, Chai, Riat, Saor, Falls jemand das spricht, Digga, schreibt mir unten in die Kommentare. Danke. Danke. Mut, Chai, Riat, Schaffe ich es in 30 Sekunden das Ganze zu lesen? Drei. Äh, schreibt mir unten in die Kommentare zählt jetzt mit. Mut, hajreat, Nochmal. Mut, hajreat, zauber, lait, rean, samre, Mann 3 Sekunden da? Jetzt sind es 2. Mut, hajreat, zauber, lait, rean, Schreibt mir unten in die Kommentare, wie viele Sekunden das waren. Damit ich mehr Videos bekomme. Und Kommentare halt. Damit ich populärer bin. Mutter, er hat <lacht> Sauer, Leid, Gut, gehen raus an mich, der Ja, moin. Dann haben wir Serbisch. Das ist einfach dasselbe wie Kroatisch. Na, begonnen mit Njordmund. Na, begonnen Ja, ja, ja. Mhm. Dann haben wir Japanisch. Japanisch. Japan und ich. Ich bin Japan. Ich habe Homo studiert. Auf jeden Fall heißt das Ding. Ich höre es mir nochmal an. Ja, das habe ich auch gesagt. Ungefähr. Ungefähr. Man muss ja nicht so alles im Leben genau wissen. Dann haben wir auf Deutsch endlich Sommerferien. Nochmal, endlich Sommerferien, endlich Sommerferien. Habt ihr schon Sommerferien? Schreibt mir, wenn ihr Sommerferien habt, schreibt mir Google in die Kommentare, wenn ihr keinen habt. Dann erstmal Beileid und zweitens schreibt einfach, dann schreibt Apple in die Kommentare. Ja, gut. Dann auf Kirgisisch und zwar es alu. Akkurzageki, Akigijageki esalu, ja Moin Dann haben wir natürlich Kazachisch. So nind, so ninda Das ist ja, so ninda das ist quasi. Kazachisch. Ja, jetzt haben wir Süd Sotho. Ich geb mich jetzt als Geografen, das wird irgendwo im Norden Deutschlands gesprochen. Südsotro wird irgendwo im Norden gesprochen, Digga. Nein, eigentlich nicht, Digga. Das ist einfach nur ausdenkend. Wahrscheinlich ist das irgendwo Afrika, Afrika. ja. Whatever. Irgendwas wird Afrika. Und zwar Ketelong Formolo ea lechlabula. Ketelong Formolo Wenn ihr mich wollt, also als Sprachenler, ich nehme nur, ich bezahle, nein, kostet nur 9,90 Euro, nein, wie viel ist der mindestens, kostet nur 120 Euro die Stunde, Digga. Ähm, ich kann euch alles beibringen mit Hilfe von Google, aber das sage ich jetzt nicht. So, auf jeden Fall, ich kann euch alles beibringen, jede einzelne Sprache. Digga, 10 Euro die Stunde? Ja, wenn ihr das wollt, dieses Angebot, dann schreibt mir einfach Sprachenlernen, Ivan und in die Kommentare und das war's. Ich habe mich sehr Okay, die Monetarisierung ist auch aus. Danke. Oh, ich wollte auch was cooles machen, ich kann es nicht. Tschüss.